Ja, hallo, ich bin's, eure Tia, aka Coffee, and Sorcery, und ich lebe immer noch, juhu! <lacht> oh Mann, Leute, das, das Jahr war bis jetzt äh, ziemlich wehr und eher und komisch. Äh, ich will jetzt nicht rumjammern, aber ähm, ich bin froh, dass es jetzt etwas lockerer geworden ist und ich ha, wieder durchatmen kann. Nicht? Und ähm, bin auch relativ äh, wild darauf, verschiedene Sachen dann auch in Angriff zu nehmen. Und äh, ja, ähm, ich bin wieder am Spielen. Und zwar, äh, ich lade jetzt momentan gerade aktuell ähm, Sherlock Holmes runter, äh, The Devil's Daughter und dann noch ähm, die neue Fassung von Skyrim. Ja, man glaubt es nicht. Ähm, tatsächlich, Bethesda äh, hat sich ähm, dazu niedergelassen, jetzt ähm, das ganze Spiel komplett nochmal äh, aufzuhübschen und für die, die äh, Skyrim schon äh, in ihrem äh, Steam-Account drinne haben, ähm, können das, also wenn es die PC-Version ist, äh, diese jetzt dann eben dann auch so einfach für Umme herunterladen. Und äh, das mache ich jetzt gerade. Äh, beide Spiele, Sherlock und äh, Skyrim, haben jetzt ähm, zusammen irgendwas um die 20 Gigabyte. und das dauert natürlich, wenn man nicht ganz so schnelles Internet hat. Und ich dachte mir, ich fange einfach mit ähm, Reigns an. Ähm, ich habe das beim anderen äh, YouTuber gesehen und ähm, ich, ich fand das wirklich spannend und ich dachte auch, damit kann ich euch doch vielleicht auch beglücken. Das äh, kann man sogar sehr, sehr gut sich dann eben auch selbst runterladen. Äh, drei Euro, ähm, da stirbt keiner dran. Aber wollen wir nicht erstmal reingucken? Wir gucken rein. So, Burg einrichten oder errichten. So, da bin ich. Ich heiße anscheinend Eduard. Äh, er äh, regiert mindestens 5 Jahre. Das ist anscheinend das, was ich dann schaffen muss. So. Ich rede nur mit dem König. Wenn ihr nicht der König seid, gehe ich äh, wieder schlafen. Ähm, Geist der Gefallenen. Ich bin der König. Gute Nacht. <lacht> ah, nee, nee. Kumpel, äh, ich bin schon der König. Komm, mach. Mach. Mach. Warum macht er nicht? Jetzt. Ihr habt mich also vom Thron verdrängt und für alle Zeiten in dieses Verlies geschickt. Ja. Das kann man so und sehr sehen, ne? Ja. Nun, jetzt habt ihr den Schlamassel am Hals und viel Glück damit. Die sind alle ziemlich verrückt, wisst ihr? Wer? Versucht einfach, ein Gleichgewicht zwischen den vier Mächten zu wahren, um euren Kopf zu behalten. Okay. Ähm, der Geist sieht euch nachdenklich an und verschwindet. Ihr kehrt in den Thronsaal zurück. Oh. Im Gefängnis gab es einen großen Ausbruch. Wir müssen einen Suchtrupp organisieren. Cedric, der Vollstrecker. Okay, wie ihr jetzt dann oben schon seht: ähm, also Kreuz, anscheinend Glaube, Menschen, die Waffe, Kriegssoldaten und natürlich äh, Geld. Und das muss ich in irgendeiner Form dann eben alles ähm, oben behalten, die Werte. Äh. Die Leute sind ausgebrochen, von daher äh, würde ich schon sagen, wir sollten uns drum kümmern. Die Nachricht lautet, die Insulaner bedrohen uns. Greifen wir sie an, bevor sie uns angreifen? Hm. In den Minen sind wir auf Gold gestoßen. Sollen wir tiefer graben? Ja. Oh. Wir haben Männer verloren. Der Feind will einen Friedensvertrag. Das ist die beste Methode, den Krieg zu beenden. Das ist gut für uns. Das machen wir. Ähm, spielen wir eine Runde Roter Zwerg, Majestät. Zunächst mit einem kleinen Einsatz. Ich möchte euch nicht ruinieren. Junius Schandmaul. Ja? Ach du Scheiße. Ich erhöhe... Deckt auf. Ah. Wollt ihr den Einsatz noch erhöhen? Ich kann nichts auswählen. Juno Schandmaul äh, hebt langsam den Becher und zwei Würfel kommen zum Vorschein. Ah. Ungerade. Ich habe gewonnen. Gewonnen, gewonnen! Wollt ihr nochmal spielen? Ah. Ich will erstmal das Spiel kennenlernen. Ich, ich mache erstmal auf. Nein. Der Junge regiert mindestens fünf Jahre. Yeah! Das erste haben wir schon geschafft. Dies ist äh, der kälteste Winter der letzten 30 Jahre. Nach einer schlechten Ernte hungert euer Volk. Ähm. Da kann ich nicht helfen. Tut mir leid. Äh, ne? Sollen Sie doch Kuchen essen? Kennt ihr das Meme? Einfach mal googeln. Ähm, verteilt unsere Vorräte. Ja. aber es geht ja nicht anders. Ach, du schöner Mist. Ähm, wir verlieren ganz schön Geld. Äh, in der Hauptstadt ist die Cholera ausgebrochen. Der blaue Tod wütet. Ähm, behandelt die Leute. Oh Gott. Schließt die Burgtore. Äh, Jetzt ohne Volk ist so ein König ja auch nicht großartig viel wert. Ne? Ähm, äh, behandelt die Leute? Oh mein Gott. Ähm, verhängt eine Ausgangssperre. Auf der Straße der Hauptstadt ist es nachts nicht sicher. <lacht> Ach du. Okay. Ähm, braucht ihr ein Darlehen-Majestät? 8000 Goldstücke zu 5% Zinsen? will es ohne schaffen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich schaffe es nicht ohne. Äh, so viele Leute müssen hingerichtet werden. Ich brauche die Hilfe der Armee. Ähm, also so oder so werden mir Leute fehlen und dann eben auch äh, ja, Soldaten. Puh. Das ist dumm. Mach! Gur, anscheinend hatte der Vogel eine Botschaft, aber sie ist nicht mehr vorhanden. Ähm. Unter den Thron... <lacht> was, warum soll ich unter dem Thron nachsehen? Ähm. Aus Fenstersims sehen? Ihr findet ein äh, zerrissenes Stück Papier mit der Nachricht. Bewa! Okay. Diese Botschaft muss wichtig sein. Lasst mich ein paar Männer an die Grenze entsenden. Ach du, okay. Also egal, was ich jetzt auswähle, dass das geht ins Geld. Es war eine wichtige Botschaft. Okay. invasion Ach. Okay. Ich denke mal, ich bin tot. Invasionsheere stehen vor den Toren der Stadt. Unsere Armee ist zu schwach, um etwas zu unternehmen. Du, du, du. Ihr führt die letzten Reste eures Heers an und sterbt auf den Stufen des Throns. Ja, so großartig weit bin ich ja nicht gekommen. Ne? Okay. Der König ist tot. Eduard, der Junge, von 603 bis 615. Balduin. Mm, gewinnt ein Duell, rekrutiert den Doktor, begegnet den Teufel. <lacht> Seid ihr der junge König? Ah, nicht schon wieder. Haha, war nur ein Scherz. Ich weiß, dass wir schon... Das haben wir schon durch. Ähm, Das ist unser Fluch, versteht ihr? Hm. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden uns an jeden einzelnen König dieser Dynastie erinnern. Jeden Kompromiss, jeden Tod auf ewig. Äh, wie? Aber... Wie? Aber... äh, Aber... Aber... Es heißt nur, der Teufel werde uns die verfluchten Könige vergessen lassen, aber existiert er überhaupt? Klar tut er das. Ein interessanter Gedanke, vielleicht, vielleicht werden wir ihn irgendwann finden. Ja, nein, ja. Der Geist schwebt davon. Sollten wir in Nachbarländern Botschaften einrichten, vielleicht äh, könnten wir so Kriege verhindern. Thomas Corday. Ähm. Recht hat er ja eigentlich, ne? Eieieiei. Ich will nicht, dass es so, so doll ins, ins, ins Geld geht, wisst ihr? Ein Schiff steht unter Quarantäne. Es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen unter Quarantäne? Nein, brauchen wir nicht. Auf keinem anderen Schiff ist die Krankheit aufgetreten. Wir sind sicher. Hm. Lass uns wieder handeln. Hey, lass uns wieder handeln. Alles gut. <lacht> Wir haben von einer jungen Prinzessin gehört, die gegen ihren Willen äh, in Burg Dunkelfels festgehalten wird. Hm. Ein, eine offensichtliche Falle. Ja, das könnte sein. Aber... Ähm, um, vielleicht kann ich da ja ein Duell machen. Von daher, mein Pferd! Ihr reitet in voller Rüstung nach Dunkelfeld, stolz und glitzernd. Oh. Er speit Feuer. Seid ihr der König? Seid ihr wegen der Maid hier? Äh, <lacht> mm. Nein? Warum nicht? Sie ist ein hübsches Fräulein, wisst ihr? Aber, aber, aber... <lacht> Oh gut, hier nehmt sie. Ähm, um, aber... Hier wird niemand getötet. Ihr seid wegen der Prinzessin gekommen. Da ist sie. Ende, aus. Na schön. Ach, da ist sie. Mein Held! Ja, bin ich. Ich bin gut. Seid ihr zurück, her Hat euch unser kleines Abenteuer gefallen? Der Drache war nicht billig. Ähm, wer bezahlt das? Ich bezahle das. Wuff, wuff, Rex möchte, dass ihr ihm folgt. Hm. Also gut. wuff. Rex bringt euch in den Wald. Nein, nicht hierhin. Wuff, Rex bringt euch zu einem einsamen Wohnwagen auf dem Park, äh, Parkplatz. Auf den Marktplatz. Ähm, den Wagen betreten. Könnte eine Falle sein. Ich bin mich ziemlich sicher, dass da ein Falle ist. Sag nichts. Ich sehe einen König. Einen Adligen. Ich bin ein König. Lieber Seher. Ruhmreich und von majestätischer Gelassenheit. Vor ihm liegt ein... Und? Der Seher seht die Zukunft. Oh. Neue Karten. Verdorbene Vision. Okay. Mit roten Augen und einem Grinsen. Da ist er wieder. Der Teufel. Macht weiter. Oh. Nein, ihr seid ein Gauner. <lacht> Die Mündung des Tropfenflusses ist ein Sumpfgebiet und gefährlich für Reisende. Wir sollten es säubern. Ja, die Reisenden die sollten schon so ein bisschen auf sich selbst aufpassen, oder? Ah, was machen wir? Das, das sind schwierige Fragen teilweise. Du kannst natürlich sagen, mir egal... Aber dann verlieren wir eben dann auch, äh ich weiß gar nicht, ob ihr mich richtig hören könnt. Äh, die Leute, die singen im Hintergrund ganz schön laut, wie ich finde. So. Jetzt kann ich meine eigenen äh, Gedanken auch viel besser hören. Ähm Und wenn ich es noch weiter runterdrehe, wahrscheinlich noch besser. So. Äh, ja. Also wir könnten natürlich sagen, ist uns egal. Ähm. Dann sind allerdings äh, dann auch unsere Bürger mehr oder minder bald weg. Oder wir sagen, klar, wir trocknen äh, dieses Sumpfgebiet aus, äh, aber das geht natürlich wieder ins Geld und ähm, ja, auch ähm, in, in die Menschen. Aber ich sage einfach mal, ja. Letzte Nacht habe ich merkwürdige Geräusche in der äh, Burg gehört. Es sollten mehr Wachen patrouillieren. Da bin ich allerdings auch für. Wir müssen eine neue Kirche bauen. Hm, haben wir nicht schon genug? Ich finde, wir haben schon genug. Wir sollten unsere Flagge abändern. Sie entspricht nicht mehr der Mode. Ähm, welche Optionen haben wir? Eine orange Kanone vor grünem Hintergrund? Nein. Ein brauner Spaten vor grauem Himmel. Ein rotes Kreuz auf goldenen Grund. Hm. Hm. Also Glaube wird dann wohl steigen? Wie sieht es mit den anderen Punkten aus? Die werden, glaube ich, dann nicht steigen, oder? Warum nicht ein blaues Schwein mit lila Krone? Passt. Passt. Wir äh, könnten ein Problem haben. Ein Mönch hat seine Brüder gebissen. Und das greift rasch um sich. Äh, das ist ein Problem. Werwölfe? General? Werwölfe? Äh, was hat der General mit dem Glauben zu tun? Ähm. Nun. Werwölfe? Nein, ich glaube nicht. Bezeichnet es äh, lieber als schlimm Mangel an körperlicher Bewegung. Äh. Nun, ich sehe den Philosophen eingeschlossen ins Herz des äh, Kreuzzugs. Ähm, natürlich. Also das sehe ich nicht kommen. Äh, wir sollten ein Naturkundemuseum einrichten und Exemplare aller Lebewesen sammeln. Ich kann helfen. Äh, ich kann dort helfen. Hm, nö? Der König des Westens bietet uns viel Geld. Er will einen kleinen Teil unseres Landes kaufen. Na. Warum verliere ich Geld, wenn ich das Angebot nicht annehme? Ich habe doch nichts äh, verloren dabei. Ein äh, Majestät, ein Doktor hat das Leben meines äh, Neffen gerettet. Fast wie durch Zauberei. Er ist äh, jetzt hier. Ähm, lasst ihn herein beschäftigt. Ja, lasst ihn rein. Der Weise rekrutiert den Doktor. Okay, ich bin Doktor Alchemist Giftmischer. Ich kann für das äh, Leben Sorge tragen oder auch für den Tod. <lacht> konzentriert euch aufs Leben. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, konzentriert euch aufs Leben. Getreide ist derzeit sehr billig, Majestät. Ihr solltet den Brotpreis anpassen. Ja, das ist... Ich, ich will die Leute nicht verlieren. Hebt das ein kleines bisschen an und dann ist gut. Das Königreich im Süden behauptet, ihr werdet mit ihrer Prinzessin verlobt. Lehnt ihr ab, könnte es Krieg geben. Äh... Hm, wenn sie hübsch ist? Ich meine, warum nicht? Ich, äh, da bin ich offen. Äh, ich bin Balduin der Weise. Und, äh, ich sage einfach mal, Kriege sind scheiße. Und, äh, gib mir die Bitch. Ich bin ein Serienmörder. Ihr seid mein Henker. Na und? <lacht> ja, äh, pff. Ihr seid mein neuer Henker. Hört sich gut an. Ich hasse meinen Beruf. Könnte ich nur... Niemand sonst will ihn machen? Kommt nicht in Frage. Ich hasse meinen Beruf. Könnte ich nur... Ja, wir brauchen dich, Freund. Meine Familie lacht über die Größe meiner äh, unserer Burg. Wir sollten einen größeren Palast bauen. Nein, sehe ich anders. Ich könnte der Henker werden. Doktor? Äh. Ich suche einen einfachen Weg, exotische neue Gifte zu testen. Ich kann auch zahlen. Naja, wenn der Serienmörder den Job nicht machen möchte, dann... Also ich, ich finde das ein bisschen übergriffig. Also, das ist ein Doktor und der sollte Leben retten... Und ähm. Also das, das hat schon Anleihen von, von Dr. Mengele irgendwo, nicht? Äh. Mach das. <lacht> äh, schnell wird klar, dass Hygiene die geringste Sorge des Doktors ist. Okay. Oh, den Experimenten an Strafgefangenen folgt eine schreckliche Seuche. Ihr seid unter den ersten Opfern! Seht ihr, man, man sollte immer äh, Gutes tun. Ja, und, äh, ich, ich hätte das nicht machen sollen, ne, aber... Sieht schon relativ interessant aus. Hey, aber 18 Jahre habe ich es geschafft. Na, das, ist, das muss mir auch erstmal jemand nachmachen. Okay, ich mache noch einen Durchgang. Jakob, der dritte König. Hm. Gewinnt ein Duell, begegnet dem Teufel, begegnet der Hexe. Ja, mal sehen, vielleicht schaffe ich das ja. Die Wikinger greifen uns an. Wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Greift sie an? Verteidigt das Land. Ähm. Der Unterschied ist ja so, bei greift sie an, äh, das ist aktiv, ne? dass das wir uns auf sie stürzen und verteidigt das Land ist ja eher so, ähm, wie wir stellen uns dorthin wie in äh, Judo-Stellung ne? und ähm, warten, dass wir angegriffen werden. Ähm, beides geht ins Geld, äh, aber wir verlieren keine Bürger. Von daher sage ich einfach, verteidigt das Land. Vielleicht kommen sie auch nicht, man weiß es nicht. Die Nachricht lautet, ein ähm, Dorf im Süden fördert äh, Polygamie. Ich würde sagen, wir entsenden die Kirche. Ähm, eure Festung ist zu schwach, wir sollten einen neuen Turm bauen. Oh Mann. Oh Mann. Okay, also wenn die Wikinger kommen, wäre es wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Aber ich muss ehrlich zu... Das sind Entscheidungen! Und guck mal, so viel Kohle habe ich ja auch nicht. Ähm, ich nehme Nein. Die Königin des Südens bietet an, uns beim Zurückschlagen der Invasoren zu helfen. Ja, das wäre lieb. Ich würde mich gern mit einigen meiner Wissens... Äh, wischen, <lacht> äh, Wissenschaftler, Kollegen aus dem Westen in eurer Burg treffen. Meister Ferrarius. Was bringt's? Weniger Menschen. Ähm, möchtet ihr die junge Prinzessin eines benachbarten Königreichs heiraten? Ja, warum nicht? Die Kirche befindet sich in einer Krise. Ihr müsst äh, unsere Religion reformieren. Moment, nicht so schnell. <lacht> Natürlich, los geht's. <lacht> um, ich denke mal, das wird... Ah, tricky, tricky. Ja, damit habe ich gerechnet. Gebt uns genug Macht, um in eurem Land Gottes äh, Recht durchzusetzen. Junge, vergiss es. Ich möchte der sagenhaften Umwandlung von Blei in Gold nachgehen. Dann glaube ich nicht. Schon alleine, äh, weil ich das aus der äh, Geschichte weiß? Ähm, nein. Sieg, die Wikinger sind geschlagen. Sollen wir alle Gefangenen töten? William der Kühne, lasst sie gehen. Keine Gnade. Lass sie gehen. Einige Dörfer behaupten, himmlische Wesen griffen sie an. Sicher ein Trick, um weniger Steuern zu zahlen. Ja, ich finde das schon irgendwie etwas etwas merkwürdig. Ja, sollte man schon suspekt äh, das Ganze sehen. Mir ähm laufen die Leute weg. Ähm, um, mir ist eine seltsame Frau begegnet, die sich mit Pflanzenkunde und Träumen auskennt. Möchtet ihr sie treffen? Ja. Ein Erdbeben hat große Teile der Stadt äh, zerstört. Die Stadtwache erwartet eure Befehle. Jo, das ist man nicht gut, ne? Verhindert Plünderung. Rettet die Opfer. Hm. Verhindert Plünderung. Oh, euer Volk ist ausgehungert und Unruhen breiten sich aus. Was? Ja. Das ist jetzt aber nicht so schön, ne? Oh man. Also ich, ich finde dieses Spielchen toll. Das ist, äh, ich, ich werde jetzt hier auch gleich noch so ein kleines bisschen weiter spielen, weil die anderen beiden Spiele mit ihren Gigabyte, äh, das dauert noch, bis ich die äh, mit Steam runtergeladen habe. Ähm, das war Rain. Äh, wenn ihr wollt, guckt euch äh, einfach mal das Spielchen selber an. Wie gesagt, es kostet nur 3 Euro. Und ähm, ja, ich finde es ich eigentlich ganz, ganz humorvoll. Hm. Ich, und ich bin gespannt, ob ich alle anderen Sachen jetzt auch noch hinbekomme. Die Hexe zu treffen, ein Duell machen, den Teufel eventuell dann eben auch treffen. Ich, ich habe viele Sachen nicht geschafft, wie ich zugeben muss. Aber vielleicht ihr. Alles klar. Man sieht und hört sich. Bis dann. Tschüss.